Ich arbeite gerne auf Mercedes, weil es ist alles etwas durchdacht, wie bei anderen Marken. Habe ich das Gefühl. Und die Qualität der verarbeiteten Materialien ist sehr hochwertig und das macht mir sehr viel Spaß bei Mercedes. Ich finde, Mercedes macht speziell, dass ihre neuen Autos von diesen paar letzten Jahren richtig elegant und hochwertig aussehen. An der Marke Mercedes-Benz begeistert mich vor allem die moderne Technik. Ich glaube, es gibt wenige Hersteller, die so innovativ sind. Und so der Spagat zwischen Eleganz und Sportlichkeit schaffe, wie Mercedes.